Wie denke ich über Wellnesshotels? Lassen Sie mich erst einmal beschreiben, wie ich früher dachte, damit ich besser erklären kann, wie ich heute denke. Wenn Sie Wellnesswochenende für Paare googeln, entdecken Sie über 2 Millionen Einträge. Ich vermute, die meisten Paare finden die Idee eines Wochenends in einem Wellnesshotel einen tollen Gewinn. Keine Frage. Viele Paare finden die Fantasie, mit dem Partner in einem Wellness-Hotel sich ein ganzes Wochenende lang verwöhnen zu lassen, wie wenn Ostern und Weihnachten zusammenfällt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Paare insgeheim oder auch offen erhoffen, dadurch ihre, Bezie ihre Beziehung nochmals einen erfolgreichen Restart zu ermöglichen. Auf jeden Fall, wenn man die Werbung für so einen spezielles Wellness-Angebot für Paare liest, kann man so ein Versprechen herauslesen. Wer meine Internetseite couplecoaching.de kennt, weiß, dass ich ein großer Verfechter der täglichen Wellness-Minute für die Beziehung bin. Also täglich kurz die positive Seite der Beziehung in der Erinnerung eines schönen Moments des Vortags zu genießen und diesen Moment als Love Graffiti zu verewigen. Also sich eine tägliche Wellness-Minute zu gönnen. Wenn mich früher Paare in der Praxis fragten, was ich von einem Wellness-Wochenende als Paar halten würde, dann hatte ich ein eindeutiges Stirnerunzeln als Antwort. Ich vertrat die Ansicht, dass einmal ein Wochenende eine schöne Erfahrung miteinander erleben, keine Beziehung wirklich rettet. Ich versuchte meine tägliche Minute als Alternative zu verkaufen. Mir war klar, dass die zwei Optionen keine wirklichen Konkurrenten sind. Einem Wochenende zu zweit buchen steht nur im Weg die Qual zu entscheiden wo und wie viel es kosten darf. Sie täglich einen schönen Moment vorzustellen und diesen als Love Graffiti auf meiner Seite einzutragen, belastet zwar nicht die Haushaltskasse, aber belastet die Bequemlichkeit, seine Gedanken aus dem natürlichen Fluss in eine neue Richtung zu denken, also in eine positive Richtung zu schauen, obwohl der Denkapparat einen eher in die Negative drängt. Der, der innere Schweinhund gibt da schnell dem einfacheren Weg den Vorzug. Lieber sich etwas Geld kosten lassen und die Beziehung in einem Wochenende wieder zurecht massieren lassen, als sich täglich eine Minute für die positive Seite der Beziehung bewusst einzusetzen. Ja, ich war kein guter Lobbyist für eines Hotels. Und wie sehe ich es jetzt? Nein, ich verkaufe immer noch nicht Liebeswochenenden mit Sektfrühstück und Partnermassage. Ich glaube immer noch nicht, dass auch die schönste Umgebung und die ausgefallenste Sauna und was es auch sonst noch an Luxusangeboten gibt, einer Beziehung einen Restart ermöglicht. Was ich aber schon heute erkenne ist folgendes. Ich habe etwas übersehen. Ich bin in die Falle getappt, es gäbe nur ein oder. Weil es tatsächlich auch ein und gibt. Hier mein Vorschlag für einen Idealplan. Einen Wellnessurlaub buchen und gleichzeitig mit dem Partner eine Vereinbarung buchen. Lass uns in den nächsten vier Wochen bis zur Abfahrt täglich einen Liebesmoment aufschreiben und unsere Sammlung einmal die Woche miteinander feiern. Kurz gesagt, genießen Sie täglich einen Liebesmoment und krönen Sie diese Erfahrung mit dem Sahnehäubchen eines Wellnessurlaubs.